Willi will wissen, was ist eigentlich Slow Brewing und warum brauen wir Slow? Ich bin Roland und das ist eine Minute Bier. Was Fast Food ist, weiß jeder. Schnell in die Mittagspause, rein in die Imbusbude, ruckzuck bestellt und fertig gemacht, reingehauen und weiter geht's. Aber mal ehrlich, so ein richtiger Genuss ist das Ganze nicht. Denn um den zu haben, müsste man sich Zeit lassen. Nicht nur zum Essen, auch schon bei der Zubereitung. Und genau das ist die Philosophie von Slow Brewing. Deshalb setzen wir nicht nur auf erstklassige Rohstoffe, sondern auf eine besonders schonende, langsame Brauweise. Ganz traditionell: kalte Gärung, lange Reifung, mindestens fünf Wochen und keine beschleunigten Verfahren wie sie oft in der Industrie auch angewendet werden. Slow Brewing steht aber nicht nur für eine besondere Art, Bier zu brauen, sondern auch für einen fairen, nachhaltigen Umgang mit Mitarbeitern, mit Kunden, Lieferanten und der Umwelt. Und nur wenn alles passt, dann erhalten wir das begehrte Slow Brewing-Siegel, das auf jedem unserer Etiketten drauf ist. Und das ist die Garantie dafür, dass man alle Distelhäuser Biere ruhigen Gewissens genießen kann. Das war eine Minute Bier und ich bin Distelhäuser.